Der Ferdinand ärgert mich immer. Wir haben nur diesen einen Planeten. Wir müssen jetzt handeln. Als neuer Minister für Integration und Inklusion würde ich... Für Mitbestimmung, für Selbstbestimmung, dass jeder Einzelne sagen kann, was er möchte, was seine Wünsche sind. Für den Satz des Pythagoras brauchen wir ein rechtwinkliges Dreieck und ich freue mich, Sie zum heutigen Bildungsausschuss begrüßen zu dürfen. Wir alle interessieren uns für Politik und alle können wir durch unsere Erfahrungen den politischen Diskurs bereichern. Demokratie in Bewegung gibt auch dir die Möglichkeit, mit deinen Ideen aktiv Politik zu machen. Für eine gute Politik braucht es Meinungsvielfalt. Politik anders machen. Am 26. September DIP wählen.